Hallo Leute! Wir suchen noch Teammitglieder auf unserem Minecraft City Build Server. Du hast Interesse? Dann schau gerne mal auf unserem Server vorbei und melde dich auf Discord. Der Server ist für Java Bedrock unter der IP minertown.de erreichbar. Schau und schönen Tag!